Probieren Sie die gezeigten Inhalte parallel doch gleich in HiBox aus. Zunächst zu den Einsatzmöglichkeiten. Bei HiBox handelt es sich um einen universitären Cloud-Speicherdienst, der vom Urz betreut wird. Mein Schwerpunkt wird auf der Darstellung der verschiedenen Freigabemöglichkeiten liegen, denn es ist nicht nur wichtig, hier einen Überblick über die Möglichkeiten zu erlangen, sondern auch zu verstehen, was die Freigaben hinsichtlich Zugriffen von anderen wirklich bedeuten. Die Szenarien für Highbox sind vielfältig und reichen von eigener Dateiorganisation über selbstorganisierte Gruppenarbeiten bis hin zu formaleren Settings im Kontext von Lehrveranstaltungen und Arbeitsgruppen. Zum Anmelden rufen Sie in einem Webbrowser einfach die oben angegebene Adresse auf. Sie können alternativ auch einen Desktop-Client oder eine Smartphone-App nutzen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie auf den Webseiten des Orts. Sie benötigen eine gültige Uni-ID der Universität Heidelberg und Ihr zur Uni-ID gehörendes persönliches Passwort. Die Nutzung ist für DoktorandInnen, MitarbeiterInnen und Studierende möglich. Hier sehen Sie die zweispaltige Highbox-Oberfläche, wie sie bereits in Benutzung aussehen könnte. In HyBox ist der Begriff Bibliothek zentral für die Dateiorganisation. Bibliotheken sind die Container, in denen Dateien gespeichert werden. Innerhalb von Bibliotheken können mit Ordnern und Unterordnern hierarchische Verzeichnisstrukturen aufgebaut werden. Verschlüsselte Bibliotheken sind automatisch mit einem kleinen Schloss gekennzeichnet. Favorisierte Bibliotheken sind mit einem Stern gekennzeichnet. Oben rechts befinden sich die Suchfunktion, die Mitteilungen und das eigene Profil. Werfen Sie, wenn Sie neu in HIGHBOX sind, gleich zu Beginn einen Blick in Ihre HIGHBOX-Einstellungen. Sie können hier auch jederzeit schauen, wie viel freier Speicherplatz für Sie noch auf dem System verfügbar ist. Studierende erhalten 10 GB kostenlosen Speicherplatz für studienbezogene Zwecke und Mitarbeiter erhalten 30 GB für dienstliche Zwecke. In einer Bibliothek können Sie über den Button erstellen, einen neuen Ordner anlegen oder auch Office-Dateien, also Excel, PowerPoint oder Word anlegen und bearbeiten. Dazu später mehr. Sie klicken auf neuer Ordner, vergeben einen beliebigen Namen und speichern mittels Absenden. Entweder wiederholen Sie den Vorgang für weitere Ordner oder Sie öffnen den gerade angelegten Ordner per Klick. Zum Hochladen von Dateien entweder den Button hochladen nutzen oder die gewünschten Dateien einfach per Drag und Drop von Ihrer Festplatte in das Highbox-Fenster ziehen. Überlegen Sie gut, bevor Sie etwas freigeben, wie lange Sie die Freigabe brauchen, wem Sie diese zur Verfügung stellen möchten, intern oder extern, und ob es ein Einzelfall ist oder ob es mehrere Dateien betrifft. Sie können pro Objekt mehrere verschiedene Freigaben tätigen, aber dann wird es sehr schnell unübersichtlich. Eine Dateifreigabe bietet sich für Einzelfälle und kurzfristige Nutzungen an, hingegen eine Ordnerfreigabe erlaubt Ihnen Flexibilität und erspart Arbeit. Bei einer Ordnerfreigabe sollten Sie besonders genau sein und nie vergessen, wenn Sie dort eine neue Datei hinzufügen, dass diese potenziell sofort für andere sichtbar ist. Auf dieser und der nächsten Folie sehen Sie im Vergleich die unterschiedlichen Optionen bei Freigaben auf Datei- oder Ordnerebene. Voreingestellt sind Download-Links, die nach Klick auf Erstellen als kryptische URLs generiert werden. Jeder, der diese URLs kennt, kann technisch darauf zugreifen und Links können schnell aus Versehen unkontrolliert kursieren oder auf Webseiten stehen. Daher sollten solche Freigaben besser mit Passwort oder Befristung getätigt werden. Sie können beim Freigeben auch ändern auf nur Vorschau erlaubt, um einen Download von Dateien zu verhindern. Bei Ordnerfreigaben haben Sie alternativ die Möglichkeit, umzustellen von Download-Link auf Freigabe für Benutzer oder eine selbst angelegte Gruppe. Dann können wirklich nur Highbox-Nutzer der Universität Heidelberg darauf zugreifen. Gut zu wissen, wenn Sie einen Ordner lediglich als Upload-Link freigeben, sehen nur Sie die eingereichten Dateien. Hier sehen Sie die erzeugten kryptischen Links. Der Klick auf Senden dient nur zum direkten Mailen des Links aus Highbox heraus. Rechts ein Beispiel, wie es dann beim Adressaten ankommt. Wichtig, wenn Sie ein Passwort gesetzt haben, wird es nicht automatisch in die Mail eingefügt, sondern Sie müssten es in den Nachrichtentext schreiben oder anderweitig dem Empfänger zukommen lassen. Sie können in der Praxis den kryptischen Link auch per Klick auf das Kopiersymbol in Ihre Zwischenablage legen und dann zum Beispiel in Ihren Moodle-Kurs stellen. Sie sollten nie den Überblick über die Freigaben verlieren. Im Seitenmenü finden Sie die Menüpunkte zum Anzeigen von fremden Freigaben und selbst getätigten Freigaben. Für mich freigegeben zeigt auf, wer Ihre Uni-ID für Zugriffe berechtigt hat, meist auf Ebene von ganzen Bibliotheken oder gegebenenfalls auch Ordnern. Über Freigabeverwaltung gelangen Sie in die eigenen Freigaben. Wenn Sie viel mit Download-Links arbeiten, wird sich unter der Option Links viel ansammeln. Die Ergebnisse sind dann getrennt nach Ordnern und Dateien, jeweils alphabetisch sortiert. Leider werden dort auch bereits gelöschte Ordner aufgelistet. Um eine Gruppe zu bilden, klicken Sie im Seitenmenü der web auf Für meine Gruppen, Meine Gruppen und den Button Neue Gruppe und vergeben dann einen Namen. Anschließend klicken Sie im Seitenmenü auf die neue Gruppe und können rechts oben über das Zahnrad die Mitgliederverwaltung öffnen, um namentlich Mitglieder mit der Standardrolle Mitglied einzuladen. Diese erhalten dann eine Mail. Die eingeladene Person erhält eine Mail an die mit der Uni-ID verknüpften Adresse. Nach Login in HiBox kann sie über die Benachrichtigungen direkt in den neuen Bereich wechseln. Einen Arbeitsbereich für die Gruppe kann man über neue Bibliothek erzeugen. Die Gruppenmitglieder werden per Mail über die neu angelegte Bibliothek benachrichtigt. Alle Mitglieder der Gruppe haben standardmäßig über die Web-Oberfläche Lese- und Schreibzugriff auf die Bibliothek. Der oder die Gruppeneigentümerin kann den Zugriff aber über die Ordnerrechte einschränken. Ist man selbst Mitglied oder Eigentümer verschiedener Gruppen, kann man über das Seitenmenü für meine Gruppen direkt zu den jeweiligen Bibliotheken gelangen. Office-Dokumente können direkt über die Hibox-Weboberfläche angelegt und bearbeitet werden. Entweder Sie generieren in Hibox über Klick auf Erstellen ein ganz neues Dokument oder Sie laden eine entsprechende Office-Datei hoch und können sie dann gegebenenfalls gemeinsam weiter bearbeiten. Rechts oben werden die aktiven Nutzer namentlich angezeigt. Zum Download einer in Bearbeitung befindlichen Datei in Hibox eine Ebene zurückgehen und dort auf das Herunterladen-Symbol klicken. Das Herunterladen von Dateien oder ganzen Ordnern in Highbox erfolgt stets über die entsprechende Option rechts neben dem Datei- bzw. Ordnernamen. Wird eine Datei in Office Online geöffnet, wird automatisch eine Sperre erstellt, die verhindern soll, dass der Inhalt durch einen anderen Benutzer via Desktop-Client geändert wird. Eine gemeinsame Bearbeitung durch mehrere Benutzer gleichzeitig ist über die Weboberfläche jedoch problemlos möglich. Die Sperre läuft 30 Minuten nach dem letzten Zugriff über Office Online aus, kann jedoch auch manuell über das Dropdown-Menü der Datei mittels Option Entsperren entfernt werden. Es gibt viele weitere nützliche hibox funktionen die ich hier nur kurz anreißen möchte. So können Sie gelöschte Dateien bis zu einem Zeitraum von 30 Tagen noch wiederherstellen. Sie können eine Auswahl von Dateien, Ordnern oder Bibliotheken als Favoriten markieren. Durch Verwendung der C-File-App auf Smartphone und Tablet haben Sie dort eine Speicherablage für die auf den mobilen Endgeräten erzeugten Medienfiles. Sie können sich eine Auswahl von Schlagwörtern, das heißt Tags, überlegen und diese zur Kennzeichnung Ihrer Dateien benutzen. Und last but not least, schauen Sie sich auf den Webseiten des Orts die Hinweise zur etwaigen Verschlüsselung von Bibliotheken an, ob diese für Ihr Setting geeignet wäre, denn es gehen dann keine Up- und Download-Links, Volltextsuche oder Online-Bearbeiten von Office-Dokumenten. Im Webbrowser erfolgt die jeweilige Abmeldung über Klick auf Ihren Namen und Auswahl von Abmelden.